Station 2 kennt Magnetkraft Hindernisse. Wir haben hier einen Magneten und eine Büroklammer und verschiedene Materialien, die wir dazwischen halten können. Ein Stück Kunststoff, ein Stück Eisen, ein Stück Pappe und ein Stück Kork. Du nimmst jetzt immer den Magneten und die Büroklammer und hältst der Reihe nach die Materialien dazwischen. Und guckst, wird die Büroklammer jetzt noch angezogen oder nicht. Das machst du für alle vier Materialien.